Mein Name ist Anja Godehardt und ich arbeite für das DRK Bildungswerk als Presse- und Öffentlichkeitsarbeiterin. Im DRK Bildungswerk gibt es im Moment sechs verschiedene Ausbildungsberufe und das sind die Altenpflege, Erzieher, Sozialassistenten, Notfallsanitäter, Physiotherapeuten und die medizinisch-technischen Assistenten für Funktionsdiagnostik. Unsere Ausbildungen sind zum Teil schulische Ausbildungen und zum Teil duale Ausbildungen. Dual sind ähm, die Notfallsanitäter und die Altenpfleger. Das bedeutet, dass man einen Vertrag hat mit uns als Schule und einen mit seinem Ausbildungsbetrieb. Und alle anderen Ausbildungsgänge sind schulische Ausbildungsgänge. Das heißt, ähm, es gibt nur einen Vertrag mit uns als Schule, aber zum Beispiel die MTAF, sind ganz viel auch im Praktikum. Das heißt, schulische Ausbildung ist trotzdem mit ganz viel Praxisanteil verbunden. Also wir führen jetzt eine Bodypatismografie durch und dabei wird dann der David ähm, Larissas Atemanweisungen befolgen und dann können wir schauen, wie viel Luft in seine Lunge kommt, wie viel reinpasst, wie viel rausgeht und wie viel drinnen bleibt und wie schnell das Ganze funktioniert. Mein Name ist André Schilling und ich bin Lehrkraft im Fachbereich Medizinisch-Technische Assistenten für Funktionsdiagnostik. Man benötigt mindestens einen Realschulabschluss, man sollte sich unbedingt für Naturwissenschaften und Technik interessieren und man sollte sich auch äh, am Menschen begeistern können. Es gibt zwischen 20 und 30 Ausbildungsplätze. Also die Ausbildung dauert drei Jahre und ähm, vom Anteil her sind die Schüler allerdings äh, zur Hälfte sogar am Praktikum und nur zur Hälfte in der Schule Okay, also hier ist jetzt unser Patient, der eine, ein Belastungs-EKG fahren soll. Hier sehen wir auf dem Bildschirm das EKG, was abgeleitet wird in zwölf Kanälen und ein Rhythmusstreifen, der es uns erleichtert, ähm, auf Sachen wie Rhythmusstörungen oder sowas hingewiesen zu werden. Wenn wir sowas sehen, müssen wir natürlich einen Arzt dazu ziehen, damit wir von irgendwelchen äh, Gründen her abbrechen können, wenn es irgendwie bedrohlich werden sollte. Hier in der Schule fahren wir natürlich nicht bis Ausbelastung, wir machen nur ein paar leichte Stufen, weil wir hier eben keinen Arzt haben. Und deshalb lassen wir das aus Risikokunden. Ähm, die Belastungsstufen, die wir fahren, können wir hier ablesen. Hier wird auch die Wattzahl angezeigt, mit der er jetzt gerade fahren muss. Jetzt wird auch gerade der Blutdruck gemessen. Das macht man bei jeder Stufe einmal am Ende. Und ja, Wenn er die Stufen gefahren hat, geht es in der Erholungsphase und dann hat er es auch schon geschafft. Ich habe gerade bei meiner Patientin den Karpaltunnel ge gemessen, da werden Elektroden auf, den Hand, also auf die Handinnenseite geklebt und das äh, reizt man mit Strom und man guckt einfach, wenn der Muskel dann zuckt, ob überhaupt die Nerven noch richtig funktionieren und das, man misst halt die Nervenleitgeschwindigkeit. Und haben hier halt unsere Praxisräume, da durften wir halt auch schon an uns üben und ähm, Ende des ersten Lehrjahres konnten wir dann unser erstes Praktikum da können wir in Kliniken gehen oder in kleine Praxen. ja Und jetzt ist es halt so, dass es immer abwechselnd ist. Wir haben zum Beispiel sechs Wochen Schule und dann wieder sechs Wochen Praktikum. Und das wechselt sich dann halt bis zum dritten Lehrjahr ab. Das kommt immer ganz drauf an, in welchem Funktionsbereich man ist. Also zum Beispiel in der Neurologie, da misst man halt so KTS, also Karpaltunnel. Ob da irgendwelche Schäden in den Nerven vorliegen oder in der Lungenfunktionsdiagnostik. Ob Asthma, also ob jemand Asthma hat. In der Kardiologie macht man den EKG, ob, also da kann man zum Beispiel einen Herzinfarkt feststellen oder allgemein irgendwelche Herzrhythmusstörungen. Und dann noch in der HNO kann man halt über Hörtests machen und zum Beispiel ja, Schwerhörigkeit und sowas feststellen. Das Interessante an dem Beruf ist, dass man so viele unterschiedliche Krankheiten kennenlernt, so viele Krankheitsbilder und dass wir durch unsere Untersuchungen halt herausfinden können, woran das liegt und was im Körper halt im Prinzip schief gelaufen ist und dass wir auch dann schauen können, wie wir das behandeln und durch den Kontakt mit den Ärzten bekommen wir halt auch mit, welche Medikamente da helfen. Also ich habe mich jetzt für den Beruf entschieden, weil wir halt viel mit Menschen zusammenarbeiten und viel mit der Technik auch und besonders, dass wir nicht pflegen müssen, das war mir ganz wichtig, ich kann das nämlich persönlich nicht und wir machen halt nur die Untersuchung am Patienten und kein, kein Waschen und was so dazu gehört.